Vielen Dank für die Einladung hier ins Burgenland. Dankeschön fürs Kommen. Sie haben sich ja als Grüne eingesetzt für die Enquete zur persönlichen Assistenz oder auch wo persönliche Assistenz thematisiert wurde. Warum haben Sie das gemacht? Mir war es besonders wichtig, dass sich einmal der ganze Landtag und auch eine mediale Öffentlichkeit mit so wesentlichen Fragen auseinandersetzt, da ging es um vieles, auch was Kinder und Jugendliche mit Behinderungen anbelangt, aber eben auch mit der persönlichen Assistenz. Deswegen habe ich den Jakob Schiffler eingeladen, hier auch aus der persönlichen Betroffenheit heraus zu, zu erzählen und zu referieren. Und ich glaube, das ist äh, sehr gut gelungen. Das äh, Ziel war ja, dass sich viele Leute mit beschäftigen und einen persönlichen Bezug zu dem Thema bekommen. Wird es jetzt weitere Schritte geben, die daraus resultieren? Also wir werden von unserer Seite sicher äh, einfordern, dass jetzt bald im Burgenland eine Regelung zur persönlichen Assistenz kommt. Die fehlt schon seit vielen Jahren. Der Monitoring-Ausschuss macht uns im Landtag jedes Jahr darauf aufmerksam. Und da muss jetzt eigentlich im nächsten halben, dreiviertel Jahr eigentlich einmal ein Schritt gesetzt werden. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Und gibt es noch einen großen Wunsch? dann eben für die persönliche Assistenz im dann für Menschen mit Behinderung? Naja, ja, mein, mein Wunsch ist eigentlich ein genereller. Ich habe den Eindruck, es wird von sehr vielen Menschen, auch zum Teil auch von Behörden, jede Leistung im Behindertenbereich als, als ein Almosen angesehen. Und man ist so besonders nett, dass man irgendjemandem etwas gibt. Und es gehört aber umgekehrt. Es geht darum, dass Menschen ein Anrecht haben auf ein gutes Leben und auf ein, ein weitgehend barrierefreies Leben. Und dass das verbrieft ist, das ist verbrieft in der Behindertenkonvention, das ist verbrieft in den Menschenrechten und darauf haben alle ein Recht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das wäre ein großes Ziel, dass wir das in Burgenland durchbringen würden. Ja, vielen Dank, das war ein schöner Schluss. Dankeschön.